Tag allerseits, ihr seht Teil 3 des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Anita Tillmann. Anita, immer noch schön, dass du da bist. Unser dritter Teil, der nennt sich Zahlen und Fakten. Ähm, ein Fakt ist erstmal, du bist hier, sitzt bei uns in diesem Bar -talk. Was hat dich dazu bewogen, hier vorbeizuschauen? Was hat mich dazu bewogen? Wie gesagt, ich kenne Diana sehr lange und Sven auch. Und ich finde die Initiative ganz toll und ich finde... Äh, nachdem ich selber schon äh, wirklich krasse, krasse Krisen hinter mir gebracht habe und Depressionen hatte und auch immer wieder haben werde wahrscheinlich, ähm, wie das Familia auch haben, finde ähm, ich sollte man darüber reden, sollten alle darüber reden. Das ist genau das Ziel des Vereins. Also Diana, eine der Mitbegründerinnen, Sven, der Mann, der hier hinter der Kamera sitzt und das Ganze filmisch für uns festhält. Ähm, für dich gab es ja wahrscheinlich auch auf deinem persönlichen Lebensweg eine ganze Menge Herausforderungen auf dem Weg zu einer erfolgreichen Unternehmerin. Ähm, welche Krisen gab es denn auf diesem Weg und wie konntest du die bewältigen? Es gab wahnsinnig viele, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Interessanterweise war meine erste Krise bei der Geburt der Zwillinge. Und zwar war ich so im Strich, ich habe wie gesagt einen eigene Zwillinge äh, äh, bekommen 2008, und wir sind auch zu diesen Geburtsgesprächen immer gegangen, aber ich hatte halt nie Zeit, ne? habe auch nie zugehört, ich bin auch nicht zu so einem Vorbereitungskollektiven Atmen und so, das konnte ich alles überhaupt nicht ertragen, habe ich alles nicht gemacht. Ich habe bis zum letzten Tag gearbeitet, habe einen Kaiserschnitt gekriegt, und mir hat auch irgendwer gesagt, du kriegst einen Babyblues. Ich wusste aber nicht, was das ist. Mhm und habe mich auch ehrlicherweise ist mein Fehler nicht damit auseinandergesetzt und dann habe ich halt so krasse Depressionen gekriegt im Krankenhaus ich habe gedacht ich müsste aus dem Fenster schmeißen die Kinder das hat so schlimm für mich gewesen und so ein könnte ich jetzt noch anfangen zu heulen da habe ich auch kam die Krankenschwester ran die wie die sie aussehen wie so Vögel die aus dem Nest fallen dann waren wir auf der falschen Station und die waren unterernährt auch und so und ich habe mich natürlich so schlecht gefühlt weil das kann ich gar nicht beschreiben ich habe gar nicht mehr aufgehört äh, zu heulen. Da war das das erste Mal, wo ich gedacht habe, also nachdem die Kinder versorgt waren, ich äh, schmeiße ich aus dem Fenster und ich war auch wirklich froh, dass mein Mann bei mir war. Und dann hatte ich auch Befürchtungen, dass eben diese postnatalen Depressionen äh, ähm, dann kommen, War hatte ich aber Glück und bin dann auch ganz gut rausgekommen. Das war so ein sehr, sehr intensives Erlebnis. Im Gegensatz zu meiner Schwester, die auch ein Baby bekommen hat, der ging es lange total schlecht und die hat das... Man merkt das ja nicht, ne? wir haben das auf dem Foto gesehen, meine Mutter und ich, weil die hat das Baby in der Hand gehabt und meine Mutter meinte, die guckt so traurig. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht hat sie einfach Depressionen und dann sind wir, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen, alle sehr nah sind, konnten wir an sie rangehen und dann damit äh, arbeiten, das hat auch relativ lange gedauert, ehrlicherweise. Und ähm, das, das war das erste Mal, dass ich so ganz krass damit konfrontiert wurde, dann habe ich nach anderthalb Jahren Zwilling, weil ich bin nach fünf Wochen wieder arbeiten gegangen, also ich würde sagen, ich habe eines der tollsten Leben, die man sich vorstellen kann. Ich habe alles immer gekriegt, alles, also hart gearbeitet, dafür, wenn ich was wollte, ist aber auch meistens bekommen. Und ähm, dann kommt man in so einen Perfektionismus auch rein und ich will alles haben und alles machen. Dann bin ich arbeiten gegangen, das bereue ich aber äh, im Nachgang, dass ich so früh arbeiten gegangen bin, weil mich das körperlich so umgehauen hat, dass ich nach anderthalb Jahren, also ich würde jetzt im Nachgang sagen, ich war eineinhalb Jahre schon depressiv, weil ich jede Nacht zwischen dem Bettchen gelegen habe und mir die Seele aus dem Leib geholt habe. Ich konnte es aber nicht wahrnehmen. Das hat auch sonst keiner mitbekommen. Klar nicht. Stolz, ne? mhm. Würde ich natürlich auch nicht zugeben. Und dann nach anderthalb Jahren bin ich so zusammengebrochen körperlich, dass mein Arzt gesagt hat, wenn du dich nicht einweist, dann machen wir das. Und dann bin ich aber nicht in so eine Mutter-Kind-Kur, die die empfohlen haben damals, sondern habe mich zu Hause hingelegt, habe einfach drei Wochen am Stück geschlafen und habe dann angefangen, Yoga zu machen, die ersten Meditationen und so. Und dann ist mir das nochmal passiert, nicht so vehement, aber schon ein paar Mal. Und dann Jahre später wieder Burnout. Und das ist schon, man ist immer wie so ein Modewort. Ne? Ich kannte das vorher auch nicht, aber das war schon, also ich weiß gar nicht. Da weiß man nicht mehr, wer man ist, was man hat, da geht einfach gar nichts mehr. Ich konnte das dann für mich lösen mit ähm, also extremer Ernährung und mit äh, Sport halt. Ich muss mich halt bewegen und darüber kompensiere ich das ganz gut und ich muss sprechen darüber. Wenn ich nicht darüber rede, dann ähm, macht mich das ganz verrückt und ich habe zum Glück viele Freunde und wie gesagt Familie, mit denen ich das ganz aktiv und proaktiv besprechen konnte, dann konnte ich ja immer ganz gut wieder raus. Aber das ist schon hart, ne? Und das ist auch Stress. Produziert da ja so viel? Ich produziere so viel Adrenalin und ähm, Cortisol die ganze Zeit, dass das Körperliche auf einmal so schlimm wird, ne? Nebennierenrinde. Und dann passiert ja so ein Hormon. Äh, äh, Match und Mix, das gar nichts mehr an der richtigen Stelle ist. Und damit habe ich mich dann angefangen auseinanderzusetzen und damit fahre ich sehr, sehr gut. Also das Thema Hormone, was machen Hormone im Körper, welche, was bedeutet Stress eigentlich? Klar, weiß das jedes ist immer zu viel. Man möchte perfektionistisch sein und man muss runterschrauben, habe ich auch gemacht. Also bei uns so sieht es aus wie sau. Früher war selbst jeder jedes Räucherkerzchen im gleichen Buchcover und alles war am gleichen Platz. Und das geht mit Kindern nicht. Ich habe es auch aufgegeben. Es ja. ist Chaos Chaos. Ne? Und weißt du was, ist gar nicht mehr so schlimm. Also es ist auch gar nicht mehr, nervt mich manchmal, wenn ich dann so wieder unter Stress bin, nervt mich dann diese Unordnung. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und mir geht's viel besser, da an mich selbst die äh, diesen Performance-Druck einfach mal locker zu lassen. Das hat mir sehr geholfen. Und wie gesagt, die Auseinandersetzung wirklich mit Hormonen, weil man sehr viel über Ernährung machen kann. Also über Sport, weil das löst natürlich was ganz anderes aus im Körper. Über Meditation ist nachweislich, reduziert den Stress im Gehirn. Also ich kann mittlerweile, bin ich so tief drin, dass ich das Gehirn ganz kurz mit ein paar Atemzügen sofort beruhigen kann, sehr bewusst, wenn ich in so hektische Situationen komme. Ähm, und die Ernährung ganz diszipliniert und konsequent und damit kann man sehr viel machen. Ich trinke halt nicht ne, und so, das, das geht. Und seitdem habe ich das ganz gut. Läuft. Aber es ist ja immer noch so, dass dein Leben ganz schön auf Kante genäht ist. Ne? Also ich ja. habe ähm, ein Interview von dir gelesen gehört, da hast du gesagt, du bräuchtest eigentlich zwei Terminkalender. Den zweiten, um dich an ähm, die Termine aus dem ersten zu erinnern. Ähm, also, ich habe mittlerweile auch zwei. Du hast mittlerweile, ja super. Aber du, du, darfst ja, du darfst ja eigentlich nicht ausfallen. Ne? Äh, doch, das hab, auch das habe ich geändert. Okay. Und auch lernen müssen. Ne? Das abzugeben und das Team so stark aufzubauen, das muss auch ohne mich funktionieren. Ne? Das, ähm, und da fällt auch kein Zacken aus der Krone dann. Und wenn Entscheidungen anders, die müssen nur getroffen werden. Jemand muss eine Entscheidung treffen im Unternehmen. Ob die dann so ist, wie ich das wollte, und ob die dann so... Tolles, wie ich das gerne gehabt hätte, sei dahingestellt. Aber es läuft trotzdem weiter und es geht auch weiter. Viele das schwer, so dieses äh, klassische Loslassen können? Ja. Auf jeden Fall. Fällt viel schwer, fällt auch schwer, aber das ist dann entweder, ähm, äh, man geht dabei selber drauf. Es geht halt nicht anders. Man muss es tun, sonst. sonst aber wie schafft man es denn, den Überblick zu behalten? Also so äh, hast du oft am Tag das Gefühl, Verdammt, habe ich vergessen? Ja, habe ich oft das Gefühl, aber ich habe auch zum Glück genug Leute, die mich daran erinnern und die auch wirklich sagen, erinnert mich bitte an die ganz wichtigen Termine, sage ich immer noch, bitte erinnert mich an die Termine, das ist nicht, ich vergesse ich auch vieles. Aber wahrscheinlich hast du auch... Äh auch Lunchtermine, da komme ich einfach nicht total verpeilt, also ja. tut mir dann auch so leid, aber passiert. Wahrscheinlich ist es Was ich aber nicht mehr habe, ist den Stress danach. Wenn es passiert ist, dann zerfleisch ich mich halt nicht mehr, ne? Und ja. dann nehme ich das auch nicht mehr mit ins Bett, sondern ja, Shit happens. Aber das ist wichtig. Das ist das, was sich ja. geändert hat. Ne? Der, der, der Druck und so, das ist nicht anders geworden. Aber meine Einstellung dazu hat sich geändert, musste sich auch ändern. Man muss ja auch nicht an jedem Zwei-Stunden-Meeting teilnehmen, oder? Oder sowieso nicht. Sowieso nicht. Man, also ich, man wird auch älter. Ne? Man schämt sich auch nicht mehr so viel. Vorher habe ich immer gesagt, man muss auch alles richtig machen und was denken die Leute und so. Ne? Ja, ist, wurscht. ist auch egal und außerdem bin ich sowieso hübbelig und dann you take it oder eben nicht. Man kommt nicht auf die Welt, um anderen zu gefallen. Das habe ich gelernt und das liebe ich jetzt auch. Du kriegst wahrscheinlich schon äh, ab und zu mal so äh, eine Breitseite, ne? das ist ja nicht alles super populär und bestimmt sind auch nicht 100 der Leute einverstanden, so wie du Sachen machst. Ähm, wie gehst du damit um? Denkst du dir so, naja, die Leute, die hier halten, die hätten sowieso? Ich denke gar nicht drüber nach. Zum, weißt du, ja, das Gute bestimmt. ist, wenn man viel Stress hat, ne? ja. kann man auch nicht über alles nachdenken. Das ist auch wieder gut. Und wenn dich mal jemand wirklich persönlich erwischt, ähm, geht dir das dann lange nach? Kommt drauf an, wer das ist. Also, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wer sagt mir eigentlich was. Manchmal kann mich eigentlich von einer. In Anführungsstrichen unwichtigen Personen Bemerkungen mehr aus dem Ruder bringen, weil sie emotional ist und weil sie mich menschlich erwischt und abholt, viel mehr treffen als von vermeintlich jemandem Wichtigen, der. wo ich dann auch sagen pff, ist wurscht. Das kommt ganz auf die Person an. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass du emotional sehr gefestigt bist, dass die solche Sachen nicht so leicht aus dem ja. Ruder bringen. Ja. Immer schon? Ja. Also. Ich bin die Älteste, wie gesagt, meine Eltern kommen aus Kroatien, meine Mutter ist 19 gewesen, als sie mich bekommen hat. Das heißt, sie hat sehr junge Eltern, zwei junge Schwestern, klassisches Schlüsselkind, früh Verantwortung übernehmen, früh gearbeitet und unendlich viel geliebt. Wir werden wirklich, wir haben das große Glück und es ist ein großer Segen, dass man bedingungslos geliebt wird. Und wenn ich meinen Kindern... Irgendwas zurückgeben kann. Wenn ich den irgendwas mitgeben kann, dann ist es wirklich das Gefühl zu wissen, ihr könnt immer nach Hause kommen und wir lieben euch, egal was ihr macht, egal wo, was ihr angestellt habt, immer, immer zu, ihr habt immer ein zu emotionales Zuhause sind wir. Das ist das, was ich gerne meinen Töchtern mitgeben möchte, weil das ist, was ich mitbekommen habe und jetzt weiß erst im Alter, wie unendlich viel wert das ist. Erzieht äh, ihr euch äh, die Kinder auch so, dass sie schon sehr, sehr selbstständig sind? Ja, ganz wichtig. Die haben jetzt, wie gesagt, in der Vorpubertät, Pubertät, die lösen sich jetzt auch so ein bisschen, das tut mir auch weh, merke ich auch. Da muss ich jetzt erstmal auch, weil wir ändern uns ja dann automatisch auch als, als Eltern und müssen damit klarkommen. Ich rufe ja jeden Tag meine Eltern an, und ich glaube, oh, wie haben wir das denn damals gemacht und wie war das? Ich sage, Einfach lieb sein, da sein. Ja. Dann, dann seid ihr auch nicht so, so glucken oder? Nee, da haben wir auch keine Zeit zu ja. Also, die müssen auch selbstständig sein. Die sind ja mal bislang an der Schul Ganztagsschule und sind den ganzen Tag weg. Äh, und sind sehr früh daran gewöhnt gewesen, dass wir beide reisen und tagelang weg sind. Das kennen die schon. Also deswegen, mein Mann würde sagen, ich bin mehr glücker als er. Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Propellereltern, wie man sie nennt, sind ja. wir, da haben wir gar keine Zeit zu. Jetzt wissen wir so ungefähr, was du deinen Kindern mit auf den Weg gibst, was kannst du denn unseren Zuschauern als Motivation mit auf ihren Weg geben? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist darüber sprechen und versuchen, sich so zu nehmen, wie man ist. Wir sind keine Maschinen. Das ist eigentlich das Schöne. Alle haben Angst vor Artificial Intelligence und Digitalisierung. Ja. Das Schöne ist... Wir sind halt Menschen und Menschen sind so, wie sie sind. Und wer entscheidet eigentlich, was falsch und richtig ist und was gut und schlecht ist? Und das ist so, glaube ich, wo wir alle so gefangen sind in so einem Außenbild, in so einem Weltbild, was wir wollen, dass andere von uns denken. Ne? Also kann ich einfach sagen, weg damit. Jemand ist so, wie man ist, mit allen Höhen und Tiefen und erst, wenn man lernt, sich selbst zu mögen, ne? ich rede nicht von lieben, aber sich selbst zu mögen. Mit allen Auf und Abs hat man die Chance irgendwie auf ein glückliches Leben. Sonst wird es echt schwer. Und man, wie gesagt, man kommt nicht auf die Welt dem anderen zu gefallen. Und jeder, jeder Stress, jeder Fall ist auch eine Herausforderung. Es hört sich mal so klischeehaft an. Ist es aber. Und man muss dann an sich vor allen Dingen arbeiten. Und dann ändert sich auch das Umfeld. Und ehrlich, ehrlich sein zu sich. Und wenn man selbst nicht zu sich ehrlich ist, versuchen mit Freunden darüber zu reden, dann man zu sich findet. Reden. Reden ist ein sehr guter Punkt und ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank dir.